Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Dienstagmorgen, heute trade ich mit Broker Finmax und meinem großen Konto, ich handle es 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro, ich mache zwischen 2 und 5 Trades, als nächstes suche ich mir einen passenden Einstieg im Metatrader 5, nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren. Tagesnews und des richtigen Chartbildes. Ich hoffe, dass ich schnell einen Trade finde. Aktuell ist eher wenig los. Euro. Australisch Dollar. Könnte was werden, müsste allerdings noch steigen. Jetzt steige ich ein und gleich nochmal und noch ein drittes Mal. Aktuell sind alle drei Trades im Gewinn, deutlich im Gewinn. Eine sehr schöne lange Kerze. Ey, ey, ey. Perfekt gelaufen. Alle Trades deutlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.